Bei den Filtern gibt es mehrere Rubriken. Das ist zunächst mal die Rubrik Meine Filter. Das sind genau die, die Sie sich selbst angelegt haben. Ich habe hier zum Beispiel einen, der heißt Raumfahrt und einer, der heißt Hessen. Die Filter der dpa sind Filter, die wir für Sie erstellt haben, zum Beispiel zu aktuellen Themen wie dem Brexit oder zu häufigen Suchabfragen wie zu wichtigen politischen Ereignissen. In dieser dritten Rubrik Weitere Filter haben Sie schnellen Zugriff auf Termine von externen Partnern. Probieren Sie das einfach mal aus. Wir wollen jetzt einen eigenen Filter anlegen, zum Beispiel zum Thema Energie. Und zwar interessieren mich nicht nur die Top-Termine, ich nehme die mal raus, sondern einfach alles. Wenn Sie jetzt hier auf dieses Dreieck gehen und auf diesen Button als Filter speichern, können Sie diesem Filter einen Namen geben. Dann nehme ich jetzt auch einfach mal Energie und eine Farbe, Da nehmen wir Rot. Speichern und dann sehen Sie auch hier wird der Filter angezeigt in der Rubrik und bei den Terminen, die ihn treffen, sehen Sie auch so ein Banner, dass Sie die schnell zuordnen können. Hier unten gibt es noch Einstellungen. Da können Sie den Namen oder die Farbe ändern. Sie können auch den Filter vorübergehend ausblenden, ohne ihn ganz zu löschen. Und natürlich können Sie ihn auch permanent entfernen. Ganz zum Schluss noch ein Wort zu den Favoriten. Sie können bei Terminen, die Ihnen besonders gut gefallen Einfach auch hier diesen blauen Stern anklicken, dann markieren Sie den Termin als Ihren Favoriten und über diesen Ordner haben Sie genau auf die Termine, die Sie markiert haben, dann immer schnellen Zugriff. Ganz neu in Agenda ist das Benachrichtigungsfeature, wenn ein für Sie relevanter Termin neu eingetragen wurde. Sie haben sich also einen Filter angelegt, hier zum Beispiel Raumfahrt, und können dann in den Einstellungen dieses Feature aktivieren, indem Sie hier auf diesen Knopf drücken und werden nun immer, wenn ein neuer Termin von unserer Redaktion eingetragen wird, der Ihren Filter trifft, per E-Mail darüber benachrichtigt. Das kann sehr praktisch sein, wenn Sie unterwegs sind oder Agenda gerade nicht geöffnet haben. Wenn Sie auf so eine Terminkarte klicken, werden Ihnen rechts dazu noch weitere Angaben gemacht. Hier handelt es sich um die Berlinale. Sie finden hier zum Beispiel noch PKs mit den Uhrzeiten, die Adresse und auch interessante Links zu dem Termin. Wenn dpa darüber berichtet, finden Sie außerdem weiter unten die geplanten Inhalte und dann auch die bereits fertiggestellten und veröffentlichten Inhalte.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 Eine weitere Möglichkeit, für Sie relevante Termine zu finden, ist in der Filtermaske die Einstellung bei Relevanz. Hier können Sie gezielt international relevante Termine ansteuern oder welche, die überregional, das heißt in ganz Deutschland von Interesse sind. Oder eben auch eine Einstellung regional, da können Sie hier rechts einzelne Bundesländer auswählen, also zum Beispiel Rheinland-Pfalz. Sie finden dann alle Termine, die auf regionaler Ebene für Rheinland-Pfalz von Bedeutung sind. Und das heißt übrigens nicht, dass diese Termine auch in Rheinland-Pfalz stattfinden müssen. Sie sehen hier zum Beispiel ist ein Termin, der Rheinland-Pfalz betrifft, aber in Saarbrücken stattfindet. Auch solche Termine würden Sie auf diese Weise nicht verpassen. Auf Agenda finden Sie eine Reihe von Terminhinweisen, bei denen es sich um Themen handelt. Themen sind Ereignisse, die für uns bei dpa Anlass sind, zu berichten. Es geht dabei aber nicht um echte Termine, zum Beispiel mit einer konkreten Uhrzeit. Wenn Sie solche Themen gern ausblenden möchten, dann können Sie das hier in der Filtermaske bei Typ machen, indem Sie hier einfach nur Termine anklicken. Es gibt hier noch weitere Möglichkeiten, und zwar die Jahrestage und die Aktionstage sich anzuschauen. Jahrestage sind Runde, Geburts- und Todestage. Oder auch runde Jahrestage von besonderen Ereignissen. Und die Aktionstage, ich klicke die jetzt mal an, sind solche speziellen Tage wie der Weltwassertag oder Welttuberkulosetag, die auch Anlass sein können für Kommunikationsmaßnahmen. In der Filtermaske finden Sie eine Reihe von nützlichen Einstellungen. Zum Beispiel hier können Sie sich alle Termine anzeigen lassen, zu denen DPA Stand heute eine Berichterstattung plant und können das hier bei den Medienformaten auch weiter differenzieren. Zum Beispiel, wenn Sie interessiert, ähm, zu welchem Termin DPA ein Foto plant. Sie können hier bei den Ressorts die klassischen Nachrichtenressorts von Politik bis Sport auswählen und hier unten auch einen konkreten Veranstaltungsort